Der Demonstration ist erst am Schlossplatz. Die wollen alle hier noch Der Anfang der Demo ist gerade erst angekommen. Es sind noch tausende Kolleginnen und Kollegen auf der Strecke. Also wer Berlin kennt, der Schlossplatz, der ist ungefähr einen Kilometer entfernt, da ist der Schluss der Demo. Das heißt, es wird jetzt immer weiter durchgesagt, die Kollegen sollen noch auf den Kundgebungsort kommen am Alex. Es sind über 10.000 Leute da, mindestens 12.000 wurden schon gezählt. Was sehr gut ist, dass GW und Verdi zusammen hier die Streikversammlung und Kundgebung machen und die, also die Hauptmobilisierung nach Nachmittag nach Potsdam ist. Berlin und Brandenburg sind heute zusammen im Warnstreik im öffentlichen Dienst. Äh, morgen wird die dritte Verhandlungsrunde sein. Der Arbeitgeber hat sich bisher völlig stur gestellt und... Ähm, was mir als GW-Kollege wichtig wäre, dass auf jeden Fall eine Einstufung der Lehrkräfte abgeschlossen wird, der Lego. Das heißt also bisher ist äh, im öffentlichen Dienst alles geregelt, wer wie viel verdient, nur für die Lehrkräfte halt nicht. Und das ist total wichtig und äh, die Verhandlungsführerin von der GW, Ilse Schad, hat auch schon... Gesagt, dass äh, dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Also, das äh, wäre ein sehr, sehr großer Fortschritt, wenn das erreicht würde. Und natürlich auch, dass man 6,5 mehr Lohn äh, für alle durchsetzt. Als eingestellte Lehrkräfte haben wir schon im Januar gestreikt. Damals hatten wir schon äh, waren über 100 Schulen, etwa 1000 Kolleginnen und Kollegen im, äh, im Streik und haben dagegen protestiert dass wir massiv benachteiligt sind gegenüber unsere verbeamteten und Kolleginnen und Kollegen und dass wir mindestens 10% weniger verdienen und dagegen haben wir uns gewehrt. Und diese Forderung bringen wir hier auch ein in die Tarifauseinandersetzung äh, der Länderbeschäftigten. Wir haben uns gefreut, dass im Februar 5000 Lehrkräfte ganz täglich in Berlin gestreikt haben, dass wir endlich so ein Durchbruch haben. Und heute sind wir noch mal deutlich mehr verwendet zu äh, wir streiken und es ist auch nötig, ist ein um, den, für ähm, den um ausreichend Druck zu machen und unsere Forderungen auch wirklich durchsetzen.